And the Kids in the Cradle with the Silver Spoon. Ja. Yeah. Und hier haben wir etwas Ketamin in einer Schale, eine Silikonschale. Silberlöffel. Kids in the Cradle with the Silver Spoon. So. Kleine Dosis. Kann man sehen, oder? Ja, sieht man. Oder Frau oder wie auch immer. Hm. Ja, ähm, in Silicon Valley sagen sie "Eat your own dog food". Und äh, also ist dein eigenes Hundefutter. Als ich äh, elf war mit meiner Mutter auf einem Reiturlaub, habe ich mein Pferd gefüttert und ähm, mal das äh, das Futter, das ich dem Pferd gegeben habe, das waren so so so. Ungefähr so große, ähm, gepresste ähm, Stücke Heu praktisch. Ja, Habe ich probiert. Schmeckte nicht super, aber auch nicht schlecht. Geht schon. Und das Ketamin, äh, das man in den Tieren gibt, äh, ich weiß nicht warum, äh, verschiedene Gründe. Also die Ärzte, oder, beziehungsweise die Quacksalber, wie ich sie, ich sie gerne nenne, die werden schon ihre Gründe haben. Und die, die, ähm, die geben den Tieren Ketamin, ja ich habe es auch mal versucht. Äh? Idiot und Food. ich habe es ausprobiert und es äh, fruchtet, es geht mir sehr gut, ähm, seitdem ich es nehme. Und ich glaube, ich brauche es auch nicht mehr sehr viel länger nehmen, denn ähm, je besser es mir geht, desto weniger will ich es. Und ich würde sagen, das ist eine gute Droge, Ketamin. Genauso wie mit MDMA, je besser es mir geht, desto weniger brauche ich es. Die meisten Drogen verursachen Schäden am Körper, in Beziehungen zu anderen Menschen, in der Gesellschaft. Die meisten Drogen sind illegal, ich finde man sollte sie legalisieren, denn dann kann man damit handeln, wo sie Leute kaufen, was sie brauchen für Geld. Das kann man besteuern, dann kann man mit dem Geld, mit den Steuern, mit den Steuergeldern gute Dinge tun, also was man immer für richtig hält. Und ja, wenn es gute Drogen sind, dann helfen sie den Leuten, so wie Medikamente. Drogen und Medikamente sind im Prinzip dasselbe. Wo die Linie gezogen wird, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Oder diese diese diese Pflicht an andere abgeben, wie zum Beispiel Regierungen, die Gesetze machen. Und Gesetze sind Regeln für Leute, die nicht nachdenken wollen. Ja, also ich äh, denke gerne nach und ich habe meine eigenen Regeln gemacht. Ich spiele gerne nach meinen eigenen Regeln und habe ähm, Erfolg. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht an Religion, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an nichts, äh, außer Resultate. Die Resultate zeigen, mir geht es gut, ich bin reich, ich wohne, wo es schön ist, ich mache viel Urlaub, ich habe viel Geld. Tja, Resultate. Mhm. Also, jeder soll sich seine eigene Meinung bilden, bilden aufgrund der Fakten. Oder, wenn es äh, keine Fakten gibt, dann aufgrund der Nachrichten, die sie von anderen bekommen. Aber jeder soll sein eigener Richter sein. Be your own judge. Ja, jeder soll sich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz genau überlegen, was er macht. Was er tut, was er denkt, was er in seinen Kopf reinlässt was rauskommt, was er imitiert, was einem über die Lippen geht. Ja. Denn äh, Taten haben Konsequenzen. Ja, mit den Konsequenzen muss man leben können. Enough said.